FAQ oder zu Deutsch häufig gestellte Fragen. Fragen und Antworten zu unseren professionell durchgeführten Musikfeuerwerken. Wer kümmert sich eigentlich um die Anmeldung des Feuerwerks? Wenn Sie eines unserer professionellen Feuerwerke gebucht haben, bei denen wir uns auch um die Durchführung des Feuerwerks kümmern, Erledigen wir selbstverständlich auch die Anmeldung des Feuerwerks. Wer kümmert sich um die geeignete Abschussfläche? Prinzipiell sollten Sie uns natürlich eine grundlegende Information darüber geben können, wo das Feuerwerk an Ihrer Location abgebrannt werden könnte. Wenn es sich um Flächen Dritter handelt, klären Sie bitte vorher, ob ein Feuerwerk prinzipiell darauf abgebrannt werden kann. Am besten sprechen Sie mit Ihrem Gastgeber vor Ort, welche Erfahrungen er vielleicht schon mit der Thematik Feuerwerk gemacht hat. Das klärt meist die ersten Fragen und sorgt bei allen Beteiligten für den wenigsten Aufwand. Je nach eingesetzten Feuerwerkskörpern benötigen wir einen Sicherheitsabstand zwischen 15 und 80 Meter. Das hängt sehr stark von den eingesetzten Feuerwerkskörpern ab. Welche Leistungen sind denn in den Festpreisangeboten enthalten? Kurz gesagt ist alles das enthalten, was uns betrifft und wir vorher problemlos abschätzen können. Also die Personalkosten, das Feuerwerk an sich natürlich, der Aufbau, der spätere Abbau und die Entsorgung der Feuerwerkskörper. Die Musikanlage samt Zündtechnik ist natürlich inklusive und auch die Antwort in Mitteldeutschland. Bei der Anfahrt sind wir recht großzügig. Im Einzelfall sprechen Sie uns vorher an und wir geben Ihnen konkrete Infos dazu. Auch die Anmeldung des Feuerwerks ist prinzipiell inklusive. Dazu muss man sagen, dass mögliche erhobene Anmeldegebühren in einigen Regionen und eventuelle Nutzungsgebühren für Flächen Dritter gegebenenfalls hinzukommen können, das lässt sich im Vorfeld leider nicht immer hundertprozentig vorhersagen. Kann man sich denn die Musik für das Feuerwerk selbst aussuchen? Natürlich können, dürfen und sollen Sie sogar Ihre Wünsche für Ihre Lieblingsmusik einbringen. Wenn Sie nicht die Qual der Wahl haben möchten, können Sie sich natürlich auch ganz beruhigt auf unsere Erfahrung verlassen. Wir stellen dann einen Mix aus erprobten, bekannten und emotionalen Liedern für Sie zusammen. Auch der Wunsch nach einem einzelnen Musiktitel ist möglich. Wir runden das Gesamtpaket dann entsprechend mit weiteren Musiktiteln für Sie ab. Sind die Absprachen und die Organisation eines solchen Feuerwerks nicht unheimlich aufwendig für die Kunden? Im Gegenteil. Das Planen und Organisieren eines Feuerwerks ist für unsere Kunden denkbar einfach. Wir brauchen von ihnen lediglich vier grundlegende und an sich schon ausreichende Informationen. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Liegt die Erlaubnis des Besitzers vor? Wann soll das Feuerwerk stattfinden? Idealerweise Datum und Uhrzeit. Welches Budget haben Sie für das Feuerwerk? Das beeinflusst natürlich die Größe, die Dauer und auch die Intensität des Feuerwerks. Welche Musikwünsche haben Sie? Gern beraten wir Sie hier bei der Auswahl. Ein persönliches Treffen vorab am Veranstaltungsort ist übrigens nicht zwingend notwendig. Die meisten Dinge lassen sich per E-Mail oder Telefon klären. Was passiert bei Regen mit dem Feuerwerk? Unsere Feuerwerke zünden natürlich auch bei normalem Regen problemlos. Sturm, Dauerregen und Gewitter hingegen sind da schon eher problematisch. Bei kritischen Wetterlagen halten wir zwei bis drei Tage vor dem Feuerwerk und natürlich auch am Abend der Veranstaltung stets Rücksprache mit ihnen. Die Ermöglichung der Durchführung hat nach der Sicherheit die höchste Priorität. Das klingt alles schön und gut, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Dann schauen Sie doch einmal in unserer Videodatenbank unter www.vimeo.com slash vorbei. Dort finden Sie zig Videos unserer Feuerwerke aus den letzten Jahren. Viel Spaß dabei!